Okay. sieht da jetzt noch nicht, dass wir irgendwas herstellen können? Für Resistenz ist es nicht schlecht. Mhm. was verzaubern Eine schöne streitachs die ich trage Später vielleicht irgendwann. Nein! Aber wir nehmen es mit. Was werden wir denn los? Haben wir schwere Waffen dabei? Ich will mal die verkaufen. Den können wir wieder fallen lassen. Hier sind zwei Händler, aber auch irgendwie nicht. Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Fühlt ihr euch nicht wohl? Lukan im Flusswald Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor kann ich ein bisschen was verkaufen. Lukan im Flusswald Handelskontor hat von allem etwas. Okay. Drachenfriedhof. Ja, jetzt müssen wir das erstmal mal machen, damit wir damit weitermachen können. Kühnesheim liegt in diesem. Oh, Hof. wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen, ganz wie ihr wollt. Warte ich für mein Pferd. Ich würde eigentlich dann spätestens, wenn wir in Kühnesheim sind, mache eine eine Aufnahmepause. Sie läuft hinterher. Wir brauchen dringend mal einen Stall, wir können es schon leisten. Wusste können wir uns wahrscheinlich auch schon leisten. Auf geht's. Wo liegt denn das? Hier müssen wir hin. Oh je. Dann mache ich mal eine Schnellreise. Haben wir es nicht mehr so lang? Müssen wir nicht den ganzen Weg reiten? nicht mehr weit. Weiß nicht, welchen Christmark wir jetzt folgen sollen. Sie also liegen ja beide ungefähr in der Nähe. Pferdchen. Mh. Wir sind ganz in der Nähe. Okay, sein Solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache. Er greift an. Oh nein, es ist schon zu spät. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Ah ja. Du wartest hier fertig. wo sind nicht stark Fälle hier damit kämpfen wir zuerst so auf den Drachen. ich muss unbedingt mal speichern hoffen wir es noch nicht beenden eigentlich wollte ich es wollte ich beenden Das ist zu spannend gerade Sehen den Drachen. Bringen wir uns Kann ich hoffe, ich kann mit dem Pfeil umgehen? Oh, ich bin unsichtbar. Das ist sehr praktisch. Jetzt bin ich nicht mehr unsichtbar. verschenkt Kommt drache dachten, wir drauf, ne? ich dachte, wir sind ich Ist das 20 Schaden? Ach, hier, der Dauer. Nö, ja, das machst du. Wir haben den gleich, das ist gut. So, wir haben ihn nicht ganz allein. Es geht da vor sich. Drachenknochen. Viel Geld. Und schöne Pfeile. Ich muss ein bisschen was loswerden. Bogen vielleicht, oha, muss viel mehr loswerden, mit Dagen haben wir noch nie gekämpft. Hm. Was hat hier Gewicht, der Trollschädel hat Gewicht, so, das hohen sollte man möglichst behalten. Drachenknochen, die sind's. Da haben sie Sehr schön. Äh, was hast du da für, was hast du da für einen Stab? So sieht aus. Ich muss jetzt mal was erledigen. Okay. Können wir nicht. Wir haben noch ein... in der wie viel brauchen um es einzusetzen einsetzen zu können Tja. dann halt nicht ich schulde euch einige antworten nicht wahr nur zu was immer ihr wissen wollt ich verheimliche euch nichts noch wir haben das Wohn. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Der war eher weiß, aber so ist. Absolut gar nichts. Äh. Ich war ebenso okay, überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Der Aha, der Drache? Verdammt, wir stochen hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Das ist nicht der legendäre Drache, der hinter steckt. Absolut gar nicht. Ach, ich war nee. ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut. Um jetzt es er, zu führen und jetzt zu es gefunden Wie wir es geschworen haben. Aber jetzt wir haben niemals gefunden. eines gefunden. Bis heute. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Nichts handfest ist, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Ah, das ja, Kaiserreich das hatte Ulfric schon gefasst Der Krieg war praktisch vorüber Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt Und schon geht der Krieg wieder los Und nun greifen die Drachen überall und jeden an Himmelsrand ist geschwächt Das Kaiserreich ist geschwächt Wer außer dem Talmor hätte sonst etwas davon? Hm. Gute Vermutung, aber Vor dem großen Krieg unterstützen er doch die Das Kaiserreich geht Talmor. Talmor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also Na bekämpften ja. wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Gut. Was hast du denn da für einen hübschen Stab? Kannst jetzt zaubern, Lydia. Und nun? der Sound zu Sprich mit Delfin. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Ah ja. Dinge im Dunkeln abgeschlossen. Diplomatische Immunität machen wir dann später. Jetzt würde ich erstmal das Horn zur Energie bringen. Können wir vielleicht schnell reisen. Hoffentlich. Hier wollen wir hin. Warte, wir haben ein Pferd, was wir mitnehmen wollen. Steht hier irgendwo rum. Das sollten wir nicht vergessen. Das habe ich irgendwo im Dorf abgestellt. Also runter zum Dorf. Krank? Thomas sagt das jeder. Ein Fremdling. Kein Grund in Kühne sein anzuhalten. Sieht weiter. Aha. Gibt in der Kneipe im Gasthaus? So dann fliegen wir mal mit dem Pferd. Hoch nach Rot. Hoch Rotgar. wie das Pferd hier hochgekommen ist. Das ist eine andere Geschichte. Das Pferd kann hier stehen bleiben. Sicher vom Schnee. So, was für dich. Bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Oh, ja. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, okay. was so viel bedeutet wie Stoß. Doch. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Oh, Nur ja. ihn weise. Meister Wolf da wird nun sein Wissen über da. Ich will zur Seite gehen. Ja. Rot der Macht. Oh, Ausbildung abgeschlossen. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Oh je. geh da weg! Du bist nicht bereit dafür. die ja. hm. noch eine Wunder. dal nur ich mir da ja. dalama an da Auf okay. die Stimme der Graubärte gehört und ist unbeschadet überstanden. Das wollte ich nicht einsetzen. Unerbittliche Macht. Hoch Rotgar steht euch nun offen. Verdammt, das wäre so episch gewesen, wenn ich das eingesetzt hätte. Fuß, runter. Genau so. Episch. Die Drachengeborene kommt. So, die Küste war abgeschlossen. Dann auf nach Flusswald würde ich sagen. und erkehrt noch auf das Weiß zurück. Fußrotter! Fast so liebisch wie Kamehameha! So, dann würde ich mal sagen: Hier ist das Gasthaus, wo wir rein müssen. Mach ich hier an der Stelle mal eine. <lacht> okay. Drachengeborene mit der Ritterrüstung. Ähm. Aufnahmenpause. Und. Ja, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part oder in diesem Part, Mal bei den nächsten Quest weitermachen und unseren Weg als Drachengeborene beginnen. Okay. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt, ich habe einen Plan. Naja, ich weiß nicht. Das ich da Tag draußen. Bisschen Gold cool stehen. Ist wahrscheinlich sowieso gerade egal, wie wir was stehen. Ich habe einen da Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Es ging ja schnell, warum kämpfen wir uns den Weg nicht einfach rein? Ich mache das hier schon sehr lange, erinnert ihr euch? Während die Talmor nach mir gesucht haben, habe ich sie beobachtet. habe noch Schwert, was ich weggeworfen habe. Und wir doch wie so ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen. Die Botschafterin der Talmor Elenwen veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Aha. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenwens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für so, diese hochriskanten äh, so. Aktionen ist er nicht der richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmud okay. zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernden Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung Nein, zu Elendens besonders. kleiner Feier zu beschaffen. Das eines der Lieder, das ich Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Ah, Nach stammt. Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich Er ist ein Waldelf Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Walenwald Von denen wir Kann der in den Haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. <lacht> das Zum Glück wissen sie nicht wer er wirklich ist Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren ich verstehe nichts. Jetzt mal, Bader. Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Ah, ja. Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elens Büro Ach, finden und ihre Akten durchsuchen. Marlborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Ah, ja. Was habt ihr immer noch Fragen? Ich muss in Baden umbringen. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen, aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer Gewiss? Was kann ich für euch tun? Ach, schade. Wir können nicht sagen, hätte das mal Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Äh... Okay. Oh, ist auf die Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Ah, ja. So, wo müssen wir denn hin? Wo führt uns unsere Quest? Nach Einsamkeit? Triff mal in Einsamkeit. Ah, ja. Waren da nicht auch die... Die, ba die Baden? Die Badenschule? Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr Pferd mit einem gesehen? Schwert in der Hand sterben. Der Axt ihr. Ihr ja, ein Tor habt so so ihr gelassen. Oh, ich weiß es. Arbeitet weiter so fleißig wie bisher, und ihr könntet der größte Schmied werden, den Himmelsrand je gesehen. Ja, Schmied werden werde ich jetzt nicht. Dann muss das Pferd wieder. Ganz oben nach Einsamkeit müssen. Ne? Wollen wir noch irgendwas in, in Weißlauf? Wir können bei den Steilen mal eine Steil für den unser pferd uns ruhen. ja steigkarte kaufen genau das würde ich sagen ich, ein mädel wie ihr braucht bestimmt ein schlachtross Herz mit Rüstung. Natürlich. Starten. 500 Blöds. Steuerrüstung, Elfenrüstung. Oh, fantastisch. Wie viel habe ich denn? Natürlich. Reitet schnell wie der Wind. Ja, das sieht ja edel aus. Jetzt habe ich nur 38 Gold. Wo finde ich jetzt die. Äh nur eines ist besser als ein schnelles Schlachtross zu reiten. Ein schnelles Schlachtross über den Feind hinweg zu reiten. Was bedeutet das jetzt, dass ich eine Karte habe? Eine Pferdekarte? jetzt mein Pferd hier unterbringen kann oder die Rüstung sieht hübsch aus ist auch nicht übel dass wir das hier dass wir das ein bisschen schützen können das googeln oder was bedeutet das jetzt hier eine Karte zu haben braucht ihr ein Pferd dann redet mit meinem Vater skulba wie ihr seht nein ich da was habe ich jetzt eine Karte gekauft die ich mir mit habe oder was habe ich da wildfährd oh Karte. Wenn jetzt Wildpferde sehen Wo ich dann wenn ich gucken wo ich Wenn ich gucken wo ich Wildpferde Zähmen kann Ja ich meine Warum nicht Auf nach Einsamkeit Einsamkeit Einsamkeit. Äh, weiß auch nicht wo ich das so betone nach Mortal. Müssten Ja, ist doch schon weit in der Nähe. Müssen wir nicht mehr weit. Sind wir eigentlich schon fast da? Schneereisen sind praktisch. Ach, das Ding hier. Ich erinnere mich, als wäre es gestern nie gewesen. Oh, halt, war gestern. Ab dem Sumpf, -Vide. Eher ja, ein Wassergebiet Und was Wasser, da ist Und Da waren Gegner, wahrscheinlich irgendein Wolf oder so Galopp in die Richtung So weggehe ich so wirklich schnell Reisen geht es damit nicht Hier mal, mal ein Boot fahren lernen müssen in die Richtung, also gibt es auch eine große Brücke, dann nehmen wir die große Brücke. <lacht> Räten wir da mal hinauf. Ich hoffe, wir können sie nehmen. ziemlich klippig aus. Und bei mir kann unser Pferd hier durch fast jede Art von Ebenen, durch die wir auch gehen können. Also der Witcher war das wirklich, so also plötzlich und ja, also fast und der Witcher 3, alles was nicht ebene Straße war, war schon irgendwie ein Problem. Und warte mal, hier fährt. Ich finde mal einen anderen Weg nach oben. Ist irgendwie doch ein bisschen umständlicher, da hinaufzukommen. Die Brücke wird so einfach nicht überquert. Ein bisschen Geld. Schreiben. Ich hole mal mein Pferd hierher. Können wir das hier zwischenstellen? Oder unterstellen? Zwischendurch unterstellen, genau das würde ich sagen. Standard zwölf Stunden schlafen. So ein Camper braucht